Hallo, in diesem Video möchte ich einen weiteren fmpeg videofilter vorstellen, und zwar den Videofilter-Format. Mit diesem Videofilter kann man das Pixelformat ändern und das geht wie folgt. Ich bin im Verzeichnis Videos, habe hier ein Video und ein Bild. Für meine Beispiele werde ich aber nur das Bild benutzen. Ich öffne ein Terminal, wechsle ins Verzeichnis Videos, CD, Leerzeichen, Videos und jetzt gebe ich ein ffmpeg-i für die Input-Videodatei, das ist hier das Bild, und zwar b.jpeg-vf, so gibt man den Videofilter an, das ist hier Format. Ist gleich, jetzt kommt der Wert, also ein Pixelformat, zum Beispiel mono b. Okay, und am Ende kommt die Ergebnisdatei, die nenne ich einfach mal b.png. Mit diesem Pixelformat ähm, ist es möglich, dass das Bild bzw. die Frames von den Videos nur noch in Schwarz-Weiß angezeigt werden. Also es sind lediglich schwarze Punkte und weiße Punkte. Was für Pixelformate gibt es eigentlich? Das kann man sich anzeigen lassen und zwar mit dem Befehl FFmpeg Leerzeichen-Pix-FMTS. Oder es geht auch mit dem Befehl FFmpeg-Pix-FMT Leerzeichen List. Das sind dann die ganzen Pixelformate. Zum Beispiel ein anderes Pixelformat wäre Gray. So wird das Bild bzw. die Frames in den Videos in Grautönen angezeigt. Aber FFmpeg hat für ein, um ein Pixelformat zu ändern, auch eine Option, also ein Videofilter ist hier eigentlich nicht notwendig und diese Option wendet man wie folgt an. Man gibt ein ffmpeg-i, also die Import-Videodatei, wieder b.jpeg und jetzt kommt "-pix-fmt". Leerzeichen und jetzt kommt der Name der, des Pixelformats. Zum Beispiel auch wieder Mono B und am Ende die Ergebnisdatei b.png Okay, ciao und viel Glück.